Sobervizier, guten Abend, ich will euch nicht lange aufhalten, es ist sicher schöner, Atacama zuzuhören als eine Rede. Äh, damit es aber kein leeres Versprechen bleibt, habe ich mir das aufgeschrieben zu eurem Schutz und will mich auch trauen halten. Äh, Esther und die Mikrofon-Mafia haben zum Abschluss die Bella Ciao gespielt, das gehört heute zum kulturellen, revolutionären Weltkulturerbe. Weniger bekannt ist, dass es auch ein italienischer Kommunist war, der namens Spinelli, der im, Men der im Manifest von Ventotene mitten im Zweiten Weltkrieg den programmatischen Gedanken eines demokratischen und sozialistischen Europas entwickelt hat. Ein vereinigtes Europa hat er als Voraussetzung für die Befreiung der Arbeiterklasse und für die Überwindung der Krise der Nationalstaaten verstanden. Heute sind wir ein Universum weit entfernt von einem Europa im Sinne Spinellis. Heute sind wir Zeugen, wie eine Koalition von bürgerlich-konservativen und Sozialdemokraten ihr eigenes EU-Projekt gegen die Wand fährt indem sie das neoliberale Dogma gegen die europäischen Sozialstaaten richtet, indem sie diese zugrunde richtet. Die Folgen sind uns bekannt, wir spüren sie am eigenen Leib. Die Spaltung der Gesellschaften vertieft sich. Die Prekarisierung des Lebens für die Mehrheit der Menschen in den europäischen Gesellschaften heizt soziale Abstiegsängste an. Auch sozialer Frustration und Wut wachsen giftige Früchte. Arme werden gegen noch Ärmere ausgespielt. Flüchtlinge werden als Menschen zweiter Klasse behandelt. Rassisten ziehen in die Salons ein, so sie nicht schon von dort kommen. Doch es gibt andererseits auch Widerstand, nicht nur im Süden Europas. Es ist kein Naturgesetz, dass sich soziale Frustration und Wut unbedingt in indem die extreme Rechte gestärkt wird. Wenn linke, christliche, sozial engagierte Menschen sich zusammenraufen, kann daraus relevante gesellschaftliche Opposition entstehen. Mit der Aussicht, zumindest mit dem Ziel, die politischen Kräfteverhältnisse in Europa zu ändern. Und äh, allmählich pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern. Das wäre auch in Österreich angesagt aussteigen aus, der, aus dem jahrzehntealten Ringelspiel des kleineren Übels, das letztlich doch immer das Größere befördert. Wenn es ganz blöd läuft, wird Österreich nach den nächsten Nationalratswahlen das erste Land in der EU werden mit einer rechtspopulistisch und rechtsextrem dominierten Regierung. Das haben wir der herrschenden Politik und ihren Parteien zu verdanken die der FPÖ nachhecheln, die den Rassismus der Rechtsextremen in Gesetze verwandeln, die mit der FPÖ bereits heute auf kommunaler und Landesebene kooperieren und so die Kooperation mit dieser Partei auf Bundesebene üben. Wir müssen auch üben. Wir müssen üben, den Entschluss dieser Politik, die Zustimmung zu verweigern, zu verbreitern im Alltag und bei den Wahlen. Die Nationalratswahlen werden uns möglicherweise schneller vor die Nase geknallt werden, als wir heute annehmen. Es wäre nützlich und gut, wenn es gelingt, rechtzeitig eine progressive Wahlallianz zu bilden. Eine Allianz, die mit den anderen Parteien nicht mit besseren Vorschlägen zur Verwaltung des neoliberalen Systems konkurriert, sondern eine Allianz für demokratische und soziale Alternativen. Wir, die KPÖ, werden uns bemühen, nach Kräften dazu beizutragen, so wie wir auch im zweiten Bezirk im September Wien anders unterstützen. Falls ihr das nicht eh schon vorhabt, bitte euch, ersuche ich euch, das auch zu tun. Ich ersuche euch weiter, im Oktober zur zweiten Auflage der Stichwahl zu gehen und Wanderbellen zu wählen. Falls ihr, das, falls ihr das eh schon vorhabt. Gewinnt noch andere es auch zu tun. Es geht bei der Bundespräsidentenwahl um weit mehr als um Europapolitik. Es geht darum, ob es der extremen Rechten in Österreich, ob es der deutschen nationalen, ob es der rassistischen Rechten in Österreich gelingt, sich ein weiteres Sprungbrett in die Höhen der politischen Macht zu schaffen. das das sollten wir nicht zulassen. In diesem Sinne, das ist keine Übung. Quala leba, danke für die Aufmerksamkeit und viel Vergnügen mit Kama.